Und dann sprich es auch laut aus. Dann kommen auf einmal Sachen raus wie, ich mache das, um mich in meinem Körper wohler zu fühlen. Ich mache das, um im Sommer in Badehose auch mehr zu glänzen. Warum auch nicht? So what? Oder ich mache das, um demnächst wieder in meine Lieblingsjeans reinzupassen. Hast du das Ziel, du willst ein bisschen fitter werden? Wir hatten es ja beim letzten Mal schon, dieses Ziel ist ein bisschen zu ungenau, ein bisschen zu vage. Da gibt es deutlich bessere Ziele. Ziele, die wirklich unter die Oberfläche kommen und nicht nur das zeigen, was du öffentlich aussprichst, diese Spitze des Eisbergs, sondern eine tiefere Motivation von dir herausbringen. Dazu kannst du dir selbst gezielte Fragen stellen. Frag dich, warum will ich das überhaupt? Warum zum Beispiel will ich denn überhaupt fitter werden? Wofür mache ich das überhaupt? Frag dich das mal lieber. Oder, was bei mir immer eine sehr gute Frage ist, wenn ich Leute dazu begleiten möchte, was war für dich der letzte Auslöser, sodass du gesagt hast, ja, ich fange jetzt an mit Fitnesssport zum Beispiel. Es gibt bei uns Untersuchungen, die haben gezeigt, Leute, die zum ersten Mal zum Beispiel einen Flyer von einem Fitnessstudio empfangen, sie brauchen meistens, ein bis eineinhalb Jahre, bis sie tatsächlich den Schritt gehen, dass sie sagen, ja, ich gehe ins Fitnessstudio und ich gucke es mir jetzt an. Ein bis eineinhalb Jahre. Und dann frag dich, was war dieser letzte Auslöser bei dir, der dazu, dafür gesorgt hat, dass du sagtest, jo, ich fange jetzt an. Das kann dir Energie geben. Und dann nimm dir Zeit, um diese Fragen zu beantworten für dich. Und dann sprich es auch laut aus. Dann können, kommen auf einmal Sachen raus wie, ich will mich, ich mache das, um mich in meinem Körper wohler zu fühlen. Oder ich mache das, um im Sommer in Badehose auch mehr zu glänzen. Warum auch nicht? So what? Oder ich mache das, um demnächst wieder in meine Lieblingsjeans reinzupassen oder in mein Lieblingskleid, was auch immer. Oder ich mache das, um wieder fitter zu sein, um mit meinen Kids spielen zu können. Das können. Mögliche Gründe, mögliche Warum sein und Dinge, wofür du das Ganze magst, die viel mehr Energie dir geben. Und du siehst, wir kommen schon deutlich tiefer beim Eisberg. Und sprich das zu dir aus, aber sprich es auch den Leuten aus, die dich dabei begleiten sollen. Weil sie müssen wissen, woran sie sind. Dann können sie dich besser unterstützen und können dich zum Beispiel an dein Ziel wieder erinnern, wenn du vielleicht ein bisschen von deinem Weg abgekommen bist. Dann können sie dir sagen, ey, guck doch mal, dafür hast du das doch gemacht, dafür hast du es überhaupt angefangen. Und sagt es auch deinem Trainer. Wenn jemand zu mir sagt, ich will ein bisschen fitter werden, dann weiß ich erstmal nicht, was zu tun ist. Dann muss ich erstmal fragen, okay, wieso, weshalb, warum. Das ist wie sonst, wenn jemand in ein Eisgeschäft geht und sagt, ich hätte gern Eis. Jo, kriegst du, aber welches? Es <lacht> muss ein bisschen genauer sein. Und wenn man dann ein bisschen die Leute kennenlernt, also ich als Coach, die Leute ein bisschen besser kennenlernen, und dann merkt man, okay, hui, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als dieses bisschen fitter werden. Da stecken größere Ziele dahinter. Auf einmal kommen ganz andere Dinge zum Vorschein, zum Beispiel, dass, dass Leute sich fragen, okay, warst du schon? Was kann ich vielleicht noch erreichen? Was kann ich aus mir auch herausholen? Und ich merke, dass die Leute grundsätzlich eine große Veränderungsbereitschaft im gesamten Leben haben. Weil dieses bisschen fitter, das, ist, das steht für was ganz anderes, auf was viel Tieferes. Und auf einmal kriegt man so Dinge gesagt wie, hier, ich habe äh, Lust vielleicht mal an einem Halbmarathon teilzunehmen. Ich will mal den Jakobsweg laufen. Oder auch Dinge, die ein bisschen tiefer gehen. Ich will einfach meinen Kindern ein gutes Vorbild sein oder will mit meinen Enkelkindern äh, mehr toben können. Das sind Dinge, die uns wirklich inspirieren und die uns wirklich Energie wiedergeben und dann spricht das aus für dich und jagt dem hinterher. Also siehst, komm eine Ebene tiefer, komm in dein Wofür hinein und dann kannst du da Gas geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht schon mit einer neuen Zielsetzung.